That when we fall into this silence, Und wir haben entdeckt, dass wenn wir in diese tiefere Stille hineinfallen, that Was auch immer für einen Wunsch oder eine Sehnsucht in uns aufsteigt, dass wir dem nicht folgen müssen. Of course, we all have desires. Weil wir haben ja alle Wünsche, die regelmäßig auftauchen. could be bit Weil wir das Gefühl haben, dass alles immer ein bisschen besser sein könnte. And weekend come into a deeper silence. Dieses Wochenende haben wir gemeinsam entdeckt, dass wenn man in eine tiefere Stille kommt, we don't have a pull or an attachment to follow those desires dass es dann keinen Zug dahin gibt, oder keine Anhaftung gibt, diesen Wünschen, die auftauchen, zu folgen. Das könnten wir Freiheit nennen. Weil es sind die Wünsche, die uns anhaften lassen und immer etwas ändern wollen. Immer machen, dass wir etwas ändern. Können. Wenn wir tief in uns selbst hineinfallen, dann gibt es da so ein Gefühl der Vollständigkeit, des Zufriedenseins. Wir sind so okay, wie wir sind. Alles ist jetzt okay. Und so die Wünsche, die in uns sind, können uns nicht diesem Moment die Wünsche, die in uns auftauchen, die können uns von diesem Augenblick nicht wegziehen. Und wenn wir das vergessen, dann können wir ganz schnell in so eine Art Wunsch hineingezogen werden.